Ja, falscher Anfang. Und los geht's. Weiter Ableitungen und Integrale. Wir haben schon über Ableitungen und Integralen gesprochen. Und einiges darüber gesehen. Und jetzt geht es ein bisschen weiter. Die Ableitung, eine gewisse Funktion können wir mit Hilfe ihrer Definition äh, definieren, bestimmen. Ja. Grenzwert von Delta x gegen 0 von Delta y durch Delta x ja, haben wir in einem anderen Video gesehen für Potenz können wir das mit Hilfe des Pascal'schen Dreiecks machen das haben wir schon in einem anderen Video gemacht und das Ergebnis war jetzt hier der Funktion a mal x hoch n a ein Koeffizient ist dieser Koeffizient mal die Hochzahl mal die Variable mit einer Hochzahl reduziert da die Ableitung eine Summe, die Summe der Ableitungen ist, wir werden gleich verstehen, was das bedeutet. Das ist das Symbol dafür, was wir gerade hier so gesagt haben. Können wir diese Berechnung leicht auf jede stellen. Was bedeutet jetzt, dass die Ableitung eine Summe, die Summe der Ableitungen ist? Da ist eine Summe von Potenzfunktionen 3x hoch 4x, minus 5x minus 7, ja. Und das ist die Funktion f von x, also das ist eine Summe von Teil, Potenz, ja. und für die Potenzfunktionen haben wir schon gesehen, wie man die Ableitungen berechnet. Und diese Funktion ist die Summe der Ableitungen der Teilfunktionen. Also die Ableitung von 3x hoch 4 ist 3 mal die Hochzahl mal x, eine Hochzahl um 1 reduziert wie hier die Regel, wie, die, wie es die Regel haben, beschreibt. Ja? Und die Ableitung von x hoch 3 ist die Hochzahl 3 mal x hoch 3 minus 1. minus 5x ist minus 5 und 1 minus 1 ist 0, werden wir gleich sein. Und die Ableitung von einer konstanten Funktion. Also, wenn wir jetzt halt alles zusammen schreiben, ja, die Ableitung von dieser Funktion hier, 3x hoch 4, also 12x hoch 3, da 3 mal 4 ist 12x hoch 3, plus die Ableitung von dieser Funktion, 3, also 3x hoch 2, dann haben wir das hier gerechnet, 3x hoch 2, minus 5 mal die Ableitung, also x hoch 0, also das ist 1, das brauchen wir nicht mehr schreiben, minus 0, das brauchen wir auch nicht mehr schreiben. Also die Ableitung der Funktion ist die Summe der Ableitungen der Teilfunktionen. Die Ableitung einer Summe ist die Summe der Ableitungen. So, mit Hilfe des Grenzwerts können wir weitere Ableitungen berechnen. Wir brauchen allerdings dafür komplizierteres Wissen über trigonometrische Funktionen so folgen. Wenn wir hier bestimmt nicht machen. Das ist wirklich sehr kompliziert, das ist höhere Mathematik macht man erst in der Uni. Mit Hilfe dieser Mittel können wir dann folgende Ableitungen bestimmen. Eine Konstante mal Sinus x, also hier ist man, die Ableitung von einer Konstante mal einer Funktion ist die Konstante mal die Ableitung dieser Funktion. Die Ableitung von Sinus x ist Cosinus von x. Die Ableitung von der Exponentialfunktion r hoch x ist wieder ändert sich gar nichts. Die Ableitung von Cosinus x ist minus sinus x. Die Ableitung des, des natürlichen Logarithmus ist äh, 1 durch x. x hoch minus 1 bedeutet 1 durch x. Und ja. Tangens ist 1 durch Quadrat. Oder, man kann auch das zeigen, das ist glaube ich auch eine Aufgabe äh, in der Zentraltest. Das ist 1 plus dann Quadrat von x in Richtung, und wir haben schon gesagt, also die Ableitung und das Integral sind irgendwie wie äh, Rechnungen ist nicht genau, aber wenn es jetzt um die allgemeine Stammfunktion geht, dann ist es tatsächlich so, mehr oder weniger. Also, Stammfunktion, das bedeutet, wir müssen das Integral berechnen. Ja? Von Sinus X ist Minus Cos X. Ja, das ist die Gegenrechnung von dem da. Ja. Wir sind hier rechts gegangen. Jetzt links von, Sinus, von Minus Sinus X wäre Cos X. Also wenn wir das mal Minus machen, wird es auch hier mal Minus sein. Also Minus Cos X. Von Cos X ist Sinus X. Ja. Von Cos X ist Sinus X. Hier ja. Von e hoch x ist e hoch x, also da ändert sich gar nichts. Und von äh, 1 durch x, das ist x hoch minus 1, ist das ln von x. warum haben wir jetzt hier der Betrag steht, also nur ja, das werden wir ein anderes Mal erklären, wenn überhaupt das ist auch jetzt nicht Thema von diesem Niveau. Sowohl die Ableitung als auch das Integral einer Funktion ist eine neue Funktion. Ja, im Fall der Ableitung zeigt uns die Steigung der Anfangsfunktion in Abhängigkeit von der unabhängigen Variable ja. die Ableitung eine Funktion f von x ist eine neue no funktion die uns okay, die Steigung der Funktion f von x an jeder Stelle x wenn wir jetzt hier keine Ahnung, diese Funktion hier nehmen und wir berechnen jetzt hier die Ableitung an, Del an diese und dann an dieser Stelle, und an dieser Stelle, und an dieser Stelle, ja, da entsteht eine neue Funktion, eine neue Kurve, in diesem Fall wird es, glaube ich, eine Polynomfunktion zweiten Grades sein, eine quadratische Funktion, weil das hier eine dritten Grades. Hm? Das bedeutet, die Ableitung ist eine neue Funktion, genauso ist es auch mit der Stammfunktion. Ähm also im Falle jetzt äh, von Polynomfunktionen ist die Ableitung eine neue Funktion äh, äh, von einem Grad, ein, de, de, de, de deren Grad weniger ist. Ja. Wenn jetzt wir eine Polynomfunktion vierten Grades haben, wird die Ableitung, ja, dritten Grades, und die, das Integral ist ein bisschen ähm, der, das weist den Unterschied zu Funktion und Ableitung auf, dass es nicht an eine Stelle angegeben kann, sondern zwischen zwei Stellen zu berechnen ist, das ist Integral ja. Und gut, hier über das kurze Video über weitere Ableitungen und Integrale. Danke sehr.